herzlich willkommen bei smarter entwickeln heute mit einer folge zu time to market time to market ist ein wichtiger begriff und ein wichtiges konzept time to market beschreibt wie viel zeit gebraucht wird von einer idee bis das produkt verkauft wird manche zählen auch noch die produktionsrampe mit und stoppen die uhr erst nach vielleicht 100.000 verkauften einheiten das konzept ist seit den 80er und 90er jahren bekannt hat aber seitdem nicht nur mehr Bekanntheit bekommen, sondern ist das Erfolgskriterium für eine Firma immer wichtiger geworden. Jede Industrie hat hier ihre eigenen Zeitskalen. Während in der Autoindustrie die Entwicklungszeit von Jahren sich zwar verkürzt haben, aber immer noch in der Einheit Jahren gemessen werden können, macht das für die Software heute keinen Sinn mehr. Programme, die früher als CD im Karton mit einer großen Änderung einmal im Jahr verkauft worden sind, werden heute als SAS Software-as-a-Service-Modell angeboten und mit Updates dutzende Male am Tag. Diese Unterschiede führen vor allem dann zur Spannung, wenn ein Produkt in zwei Welten spielt, besonders auffällig immer wieder bei der Unterhaltungselektronik im Auto, die Jahre hinter dem hinterherhängt, was wir bei Mobiltelefonen gewöhnt sind und daher besonders aus der Zeit gefallen wirkt. Lassen Sie uns ein bisschen über die Vorteile von kurzen Entwicklungszeiten, von einer kurzen Time-to-Market reden. Diejenige, die als Erste auf den Markt kommen, hat erstmal den Markt für sich. Sie ist de facto Marktführerin, dazu doch in einer Monopolsituation. Das hat, hat feste wirtschaftliche Vorteile. Sie können den Preis Ihres Produktes, Ihrer Leistung mit dem Kunden ausmachen und müssen dabei keine Rücksicht auf die nicht vorhandene Konkurrenz nehmen. Sie können sich also sehr stark ab Kundennutzen orientieren und nicht so sehr an ihren eigenen Kosten. Das lässt Raum für deutlich interessantere Margen. Aber auch jenseits des Zeitraums, in dem sie noch alleine auf dem Markt sind, lohnt es sich, der Erste gewesen zu sein. Man erinnert sich an sie. Die Nische wird auf längere Sicht mit ihrem Produkt verknüpft werden. Entweder wird ihr Produkt zum Gattungsnamen, Tempotaschentücher, oder jeder denkt direkt an sie. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein IT-Leiter und sollen eine ERP-Systemeinführung machen. Sie haben sich diverse Gedanken gemacht, gute Software verglichen und letztlich eine ausgesucht. Jetzt kommt der Termin mit der Geschäftsführung, wo Sie Ihre Arbeit vorstellen. Sie stellen die verschiedenen Programme vor, Vor- und Nachteile und haben eine tolle Vergleichstabelle, die auch auf PowerPoint sowohl gut aussieht als auch Informationsgehalt hat. Und was ist die erste Frage, die kommt? Gibt es so einen Grund, warum SAP in der Auswahl nicht vorkommt? Haben die nichts für uns? Das wünsche ich Ihnen auch. Dominieren Sie Ihre Nische so, dass, wenn Sie nicht mit auf der Entscheidungsvorlage stehen, die Entscheidungsvorlage unvollständig erscheint. Sie werden automatisch angefragt. Machen Sie sich einen Namen dadurch, dass Sie die Ersten sind, die ein Produkt verkaufen und dominieren Sie begrifflich und wirtschaftlich Ihre Nische. Natürlich hat das alles nicht nur Vorteile. Wer als Erster eine Nische aufmacht und das erste Produkt anbietet, der muss manchmal eine ganze Menge erklären, bis die Menschen verstanden haben, warum sie etwas brauchen. Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Es kann sich sehr lohnen. Eng verknüpft mit Erster sein ist es, innovativ zu sein. Das macht ja auch Sinn. Jemand, der regelmäßig der Erste mit den Innovationen ist, ist doch derjenige, von dem diese Innovationen kommen. Das funktioniert nicht immer. Es gibt chinesische Hersteller, die Crowdfunding-Plattformen nach Ideen durchsuchen und vielversprechende Ideen an den Markt bringen, bevor die eigentlichen Innovatoren Zeit hatten, ihre eigenen Entwicklungen umzusetzen. Aber erstens ist das auch eine Leistung und zweitens geht das einfach bei Konsumgütern leichter als bei Investitionsgütern. Für einen Kunden, der sein Problem schwer zu lösen hält, ist ein Innovator ein vertrauenserweckender Partner. Mein Problem ist so schwer, das können nur die ganz Innovativen lösen. Innovation mag nicht die leichteste Strategie sein, aber für innovative Produkte, die mit nichts vergleichbar sind, sind auch bessere Margen aufrufbar. Vorausgesetzt, sie lösen das Problem des Kunden wirklich. Früher gab es den Spruch in der IT, es ist noch keiner gefeuert worden, weil er IBM gekauft hat. Es war die Zeit der Mainframes, der großen Eisen, wie man so schön sagt heute, Läuft ja alles auf Hardware mit PC-Architektur oder gleich ganz in der Cloud. Ich bin kein Maschinenbauer, ich will gar nicht auf die Details der Computerentwicklung reden, kann ich auch nicht sinnvoll. Aber der Satz hat eine wichtige Botschaft. Es gibt Lieferanten, mit denen ist man auf der sicheren Seite. Hier geht man kein Karriererisiko ein, wenn man bei denen kauft. Wenn es gut geht, war es die richtige Wahl, wenn es schlecht geht, hat man halt Pech gehabt, aber keinen Fehler gemacht, der Lieferant war ja tadellos und daran könnte es nicht gelegen haben. Der Podcast wendet sich an Maschinenbauer für Investitionsgüter, B2B. Hier wird oberflächlich nach Zahlen, Daten und Fakten entschieden. Darunter ist aber nochmal eine ganz eigene Entscheidungsebene, bei der nicht so sehr zum Wohle des Projekts oder der Firma, sondern zum Wohle des Entscheidungsträgers entschieden wird. Und ich rede da noch gar nicht von Korruption, sondern von diesen Gedanken zu den Fragen, ist der Lieferant verlässlich? Wenn nicht, fällt das auf mich zurück? Ist der Lieferant gut zu führen oder wird es eine Claim-Management-Hölle? Wenn die Kollegen sich meinen Lieferantenausfall anschauen, rümpfen die die Nase oder sagen die, hey, mit denen wollte ich auch immer mal zusammenarbeiten. Im Englischen gibt es dieses schöne, there is safety in numbers. In der Herde ist man sicher. Dieser Herdentrieb sorgt dafür, dass Menschen die Entscheidung treffen, die andere schon mal in ähnlicher Situation getroffen haben. Das ging schon mal gut, das wird wieder gut gehen. Warum erzähle ich das alles? Nun, stellen Sie sich vor, Sie sind der Erste in einem Markt. Die Käufer haben noch keine große Entscheidungsfreiheit. Sie lösen das Problem und es ist besser, etwas mit Ihnen zu machen, als es nicht zu machen. Und eine Konkurrenz gibt es einfach nicht. Also kaufen die Leute bei Ihnen. Und der Nächste kauft und der Nächste kauft. Und wenn die Konkurrenz dann auf den Markt kommt, haben Sie die Referenzen und die Konkurrenz nicht. Es ist mit Ihnen schon mal gut gelaufen. Die Konkurrenz muss das erst doch zeigen. Dieser Rückenwind wird Sie lange nach der ersten Phase, in der Sie alleine auf dem Markt waren, beflügeln. Der Effekt ist in manchen Branchen stärker, in manchen schwächer. Sie können manchmal auch etwas dazu beitragen, dass dieser Effekt bestehen bleibt. Der Herdentrieb der Kundschaft ist wichtig und stärkt den Marktführer. Oder in neuen Märkten den Ersten auf dem Markt. Nehmen Sie diesen Effekt mit, wenn Sie Ihre Produktentwicklung beschleunigen und Erste auf dem Markt sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine tolle Produktidee. Das wäre genau das Richtige für den Markt jetzt. Jeder braucht es, keiner hat es. Also werden sie das jetzt entwickeln. Der Business Case sieht toll aus. Alle brennen für das Projekt und trotzdem gibt es Stimmen. Wir dürfen aber auch die neue Plattform, das neue Steuergerät, die Varianten für Entwicklungsländer nicht vernachlässigen. Die Produktroadmap ist voll und alle sind stolz. Jetzt kommt unsere tolle Produktidee nicht so recht vom Fleck. Wegen der vielen anderen Projekte ist es schwer, das Team zusammenzustellen und alle notwendigen Rollen zu besetzen. Das macht nichts. Der Plan steht und das Team muss sich einfach ein bisschen anstrengen, um ihn einzuhalten. Der Plan rutscht ein bisschen. Und noch ein bisschen. Es gibt ja immer gute Gründe. Ne? Mal fehlt Personal, mal fehlt die, die Fertigungskapazität. Es wurden noch nicht die richtigen Lieferanten gefunden. Jedes Produktupdate verzögert sich das Projekt etwas. Meist heißt es dann, das holen wir wieder auf. Wenn die Verzögerung so groß geworden ist, dass man sie nicht mehr wegdiskutieren kann, dann wird ein neuer Plan verabschiedet und ab jetzt werden alle Verspätungen nur noch gegen diesen neuen Plan berichtet, sodass immer nur ein paar Wochen oder Monate Verspätung sichtbar sind, bis zum nächsten Planupdate. Würden sie den originalen Plan daneben legen, so würden sich alle erschrecken, aber so geht die Salami-Taktik auf und keiner muss seine Blutdruckmedikamente neu einstellen. Jetzt kommen sie also mit 18 Monaten Verzug auf den Markt. Ihnen ist schon klar, dass der Bedarf, wie er sich damals abzeichnete, nicht mehr so ausgeprägt zu verspüren ist. Sie haben sogar schon mal überlegt, das Projekt einzustellen und die Ressourcen woanders einzusetzen. Aber um die Wartezeit zu überbrücken, sind sie mit einem Modell ihrer Innovation auf die Messe gegangen. Die Katze ist aus dem Sack und jetzt wollen sie auch liefern. Es geht hier schließlich um die Glaubwürdigkeit. Also haben sie weitergemacht. Und jetzt ist die Nachfrage nicht so wie erhofft. Was ist da eigentlich passiert? Können Sie mir die Lottozahlen der nächsten Woche sagen? Nein? Können Sie raten? Klar. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie recht haben? Na, ungefähr 1 zu 140 Millionen. Können Sie mir die Lottozahlen der Kalenderwoche 16 in drei Jahren sagen? Nein? Ein Tipp? Wie wahrscheinlich? Auch 1 zu 140 Millionen. Genauso unsicher. Es macht keinen Unterschied, ob Sie die Lottozahlen von morgen oder von in drei Jahren vorhersagen wollen. Die Wahrscheinlichkeit ist in beiden Fällen absurd niedrig. Aber Sie spielen ja doch nicht Lotto, nicht im Unternehmen. Nein, Sie machen Analysen und Szenarienvergleiche und kommen so zu einer informierten Meinung. Aber wenn Sie sich zuhören, wie Sie über den Markt in drei oder fünf Jahren reden, dann hören Sie da eine ganz ordentliche Portion Unsicherheit und eine Menge Abhängigkeiten sind da drin. Welche Produkte entwickeln Sie? Was macht die Konkurrenz? Was für einen Präsident wählen die Amerikaner? Steigt jetzt die Nachfrage nach Beton an der US-Südgrenze oder nicht? Nur wenn Sie darüber diskutieren, was der Markt jetzt will, dann gibt es da zwar noch gewisse Unsicherheiten, diese sind aber viel kleiner und sie sind auch entsprechend sicherer in ihren Aussagen. Das ist die Unsicherheit der Zeit. Je weiter Sie versuchen, in die Zukunft zu schauen, desto unsicherer werden Ihre Aussagen. Wenn Sie heute der Meinung sind, da ist ein Markt, der es wert ist, angegangen zu werden, so ist die Aussage, ob dieser Markt in drei Jahren noch genauso vorhanden ist, schon mit viel mehr Unsicherheit versehen. Sie gehen mit längeren Entwicklungsprojekten alleine aus diesem Aspekt ein größeres Risiko ein. Wenn Sie mit Ihrer Firma eine gewisse Kapitalrendite anstreben, so schauen Sie auf den Erwartungsgewinn. Höhe des Nutzen des Projekts mal der Eintrittswahrscheinlichkeit. Schlechtere Wahrscheinlichkeiten können Sie eher theoretisch durch höhere Nutzen kompensieren. Die Rendite wird einfach fallen. Hätten Sie die Ideen, wie Sie höheren Nutzen erzeugen, würden Sie ja diese Projekte machen. Risiko kostet Sie also Rendite. Projektlänge steigert das Risiko. Alleine deswegen lohnt es sich zu lernen, Projekte schnell abzuwickeln. Erster sein, Konkurrenz ausstechen, aber vor allem den Markt noch so vorfinden, wie sie das bei der Aufplanung des Projektes gedacht hatten. Das lässt sich noch etwas verallgemeinern. Bis hierhin haben wir nur von einem Projekt gesprochen, aber sie machen ihre Projekte nicht zum Spaß, sondern um die Firma in der Zukunft besser dastehen zu lassen. Jedes Projekt beeinflusst die Wirtschaftlichkeit der Firma, also schauen wir uns doch mal das Portfolio an. Jedem Manager ist klar, wie wichtig die Produktentwicklung für die Firma sind. Je nach Herkunft haben die Manager andere Schwerpunkte, auf die sie achten, aber egal ist es eigentlich keinem. Der Vertrieb will die Projekte, nach denen die Kunden fragen und die sich verkaufen lassen. Die Fertigung will endlich ihre Kostenziele umsetzen und legt Wert auf Produkte, die sich einfacher montieren lassen. Die Qualitätssicherung will, dass endlich die unsäglichen Gewährleistungssituationen sich verbessert und der Service hätte gerne Produkte, die zuverlässig laufen, aber dennoch genug Verschleißteile haben, dass sie auch morgen noch genug Arbeit haben. Keinem ist es wirklich egal, auch wenn sie alle eine andere Sprache sprechen. Es ist also ein wichtiges Thema. Es wird darüber in Strategiesitzungen diskutiert, die Produktpipeline der nächsten fünf Jahre wird festgelegt. Schließlich ist das der ultimative Ritterschlag für ein Thema in einem Unternehmen. Dass wir jetzt schon wissen, was wir in fünf Jahren auf dem Thema machen wollen. Wäre es nicht so wichtig, hätten wir nie die Zeit investiert, so lange im Voraus zu planen. Auch hier gilt übertreiben verdeutlicht, aber schauen sie, sich, schauen sie sich doch mal bei sich um und fragen Sie sich, wie lange im Vorlauf Ihre Entwicklung schon verplant ist. Und was passiert jetzt? Die Welt steht nicht still, sie dreht sich jeden Tag und einmal im Jahr auch um die Sonne, die Konkurrenz arbeitet die ganze Zeit, andere Technologien kommen auf den Markt und die Anforderungen der Kunden ändern sich. Die ganze Liebe die Sie als Organisation der Produktentwicklung zukommen lassen, indem Sie eine Produktstrategie für die nächsten fünf Jahre ausformulieren, wirkt jetzt eher bedrückend. Wie ein etwas zu anhänglicher Partner hängt Ihnen diese Strategie die nächsten fünf Jahre an den Füßen, während sich draußen die Welt weiter dreht. Eigentlich wollen Sie doch etwas anderes. Sie wollen flexibel auf den Markt reagieren können, Ihre Kunden mit ihren tollen Produkten, die genau den Nerv der Zeit treffen, begeistern und nicht fünf Jahre in der Zwangsjacke stecken und zuschauen. Es geht also nicht nur darum, ein spezifisches Projekt schnell durch den Entwicklungszyklus zu bringen, sondern mit der ganzen Firma flexibel auf die sich bietenden Chancen und Gelegenheiten zu reagieren. Die Fähigkeiten, ein Projekt schnell abzuwickeln, ist das eine. Die Fähigkeit, die richtigen Projekte zu definieren, die jetzt die besten für die Firma sind, ist das andere. Nicht nur Agilität im Projekt, sondern Business Agility. Das ist ein großer Sprung für den einen oder anderen denn schließlich ist doch eine volle Produktpipeline gut. Jetzt komme ich und sage, nein, Sie müssen den Kopf frei haben für kurzfristig interessantere Themen, die sich lohnen, schnell ergriffen zu werden. Nur wer diese Fähigkeit beherrscht, kann schließlich kleine Zeitfenster nutzen, in denen sich Möglichkeiten darbieten. Die gleiche Agilität, die in den Projekten läuft, kurze Feedbackzyklen, schnelle Entscheidungen, Backlog, der erst priorisiert und dann bearbeitet wird, darf auch auf der Ebene des Business gelebt werden keine fixierende fünfjahresplanung mehr, sondern genau dann, wenn wieder ein Projekt starten könnte, dann wird überlegt, welches das genau dann beste Projekt ist. Und das wird dann gestartet. Das ist die pure Herausforderung für klassisches Management, wo lange Pläne Wertschöpf und Wertschätzung ausdrücken. Und an so einer Stelle sollen Sie jetzt von der Hand in den Mund leben? Mitnichten. Ja, es ist richtig, wenn Sie ein Projekt erst beginnen, wenn Sie auch die Ressourcen haben, dieses mit voller Kraft voraus zu bearbeiten. und dann sogar auch erst das Projekt auswählen, das begonnen wird, dann wird der Inhalt Ihrer Produktpipeline in der Tat unberechenbarer. Sie verlieren die Sicht auf was wann kommt. Und dennoch halte ich das für etwas Gutes. Es geht ja gerade nicht darum, dass Sie das attraktivste Projekt, das Ihnen vorliegt, starten. Nein, es geht ja gerade darum, dass Sie das attraktivste Projekt, das Ihnen vorliegt, starten. Wenn Sie also von Ihrem Fünfjahresplan abweichen, dann doch genau deshalb, weil sie eine bessere Chance gefunden haben, ihre Ressourcen einzusetzen. Ein besseres Projekt. Und hier gilt ganz klar, das Gute ist der Feind des Besseren. Wenn sie auf Business-Ebene nicht agil sind, wenn sie nicht in der Lage sind, ein besseres Projekt vorzuziehen, dann entgeht ihnen Chance, ihr Geschäft stärker auszubauen. Sie leben dann halt fünf Jahre mit ihrem Fünfjahresplan und jede Verbesserung wird ignoriert, weil jemand Stabilität vor Wertschöpfung stellt. Stellen Sie sich ein Buffet bei einer Konferenz vor. Das Social Event abends. Ein gutes Buffet. Auf dem Tisch steht das Menü mit der Auswahl, die Sie gleich sehen werden. Sie können nicht alles essen. Viel zu viele gute Dinge. Also machen Sie sich einen Plan. Dann gehen Sie zum Buffet und ein Kollege, der gerade zurückkommt, raunt Ihnen zu, dass der Lachs fantastisch ist. Sie schmeißen ihren Plan in diesem Detail um. Lände raus, Lachs rein. Wie erleben Sie das? Haben Sie jetzt etwas Besseres erreicht? War diese Flexibilität jetzt zu Ihrem Nutzen? Oder sind Sie ein Wackelkandidat, ein Umfaller, der keine Pläne durchziehen kann? Das ist für mich Business Agility. Das Leben und Geschäftsleben sind voll von Gelegenheiten. Die Gewinner sind die, die diese Gelegenheiten genutzt haben und etwas Tolles draus gemacht haben. Dafür müssen Sie sich aus der Zwangsjacke befreien und sich selber den Freibrief geben, diese Chancen auch zu nutzen. Ich habe hier schon einige Folgen zu Cost of Delay gemacht, und auf diese sei hier verwiesen. Ich möchte das Thema aber hier nochmal aufgreifen, weil Cost of Delay dasjenige Werkzeug ist, das uns erlaubt, Time-to-Market auch wirtschaftlich auf Euro und Cent zu begreifen. Time-to-Market ist wichtig. Ich habe jetzt schon einige Faktoren angesprochen, ohne diese numerisch zu bewerten, aber hier geht es ja auch um ZDF Zahlen, Daten, Fakten, was bedeutet es für Sie, Ihre Time-to-Market zu verbessern? Was kostet es Sie, wenn Sie hier nicht handeln? Cost of Delay berechnet die Kosten, die entstehen, wenn Sie eine Woche, einen Monat oder gar ein Jahr später auf den Markt kommen. Dabei werden nicht nur die direkten Kosten angeschaut, Mehraufwand, gebundene Ressourcen, Schleifen und Wiederholung, sondern vor allem auf die Opportunitätskosten geschaut. Opportunitätskosten sind Kosten, die sich berechnen aus dem entgangenen Nutzen, hier der Gewinn, für Optionen, die Sie nicht realisiert haben. Wenn Sie später als gewollt auf den Markt treten mit Ihrer Entwicklung, dann entgeht Ihnen Gewinn. Die Konkurrenz ist schon da, langfristig kostet es sie Marktanteile und so weiter. Dieser entgangene Gewinn ist meist deutlich größer als die direkten Kosten des Projekts. Das perfide ist, dass er nicht in den Projektkosten sichtbar wird und daher häufig vergessen oder ignoriert wird. Aber es sind harte Euro in dem Sinne, dass dies echter Gewinn ist, der sich am Ende des Projekts dann nicht realisieren lässt. Es ist echtes Geld. Sie können den Cost of Delay nutzen, um Ihre Time to Market zu verbessern. Einfach indem Sie erstens den Cost of Delay für Ihr Projekt berechnen und allen Projektbeteiligten bekannt machen und indem Sie zweitens dafür sorgen, dass das neue Wissen auch in den Entscheidungen im Projekt einfließt. Ein Konstrukteur, der nochmal von vorne anfangen will, weil er sich in seinem Konzept verrannt hat, und das jetzt keine so schöne Konstruktion ist? Der Manager, der das Projekt in die Warteschleife schmeißt, weil er mit einer Entscheidungsvorlage nicht zufrieden ist und lieber in vier Wochen nochmal einen Anlauf machen will, all das kostet Zeit. Das verlängert Ihre Time-to-Market und das kostet auch Geld. Ihnen entgeht messbarer Gewinn. Das wissen können und dürfen Sie nutzen, um Ihre Projektbearbeitungszeiten zu beschleunigen. Und damit sind wir auch schon mittendrin im zweiten Teil. Was können Sie denn tun, um Ihre Time-to-Market zu beschleunigen? Cost of Delay ist wichtig, aber letztlich ist Gewinn ein nacheilender Indikator, ein Indikator, der Ihnen hinterher sagt, ob Sie richtig oder falsch lagen. Und auch eine Prognose auf den nacheilenden Indikator macht daraus keinen voreilenden. Und wer hier schon ein paar Folgen gehört hat, der hat mir schon abgekauft, dass nacheilende Indikatoren hauptsächlich dazu geeignet sind, um Schuldige zu finden und nur die voreilenden Indikatoren geeignet sind, um zu managen. Ich möchte Ihren Blick ein bisschen lenken in Richtung Softwareentwicklung. Dort sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr spannende Dinge passiert, die sich teilweise sehr gut auch im Maschinenbau anwenden lassen. Gerade der Bereich agil und Lean wird in der Softwareentwicklung auf spannende Art anders gelebt, als dies im Maschinenbau gerade in der Fertigung gelebt wird. Der große Unterschied zwischen Lean in der Entwicklung und Lean in der Fertigung ist nämlich, dass die Fertigung viel Wert legt auf Berechenbarkeit, Wiederholgenauigkeit und generell jede Art von Abweichung ausmerzen will. Das sorgt für stabile Prozesse und guten Durchsatz. In der Entwicklung hingegen sind die Arbeitspakete viel unberechenbarer. Die Länge ist nicht klar, das Ergebnis ist manchmal nicht klar und auch durch mehr Planung lässt sich das nicht kompensieren, weil Unsicherheit in der Entwicklung sogar einen wirtschaftlichen Nutzen hat. Wenn Sie entwickeln, machen Sie Experimente. Wenn Sie vorher wissen, wie das Ergebnis ausgeht, und nur die Experimente machen, von denen sie wissen, wie sie ausgehen, schöpfen sie keine Werte, sie generieren keine neuen Erkenntnisse. Neues Wissen wird durch Experimente generiert, deren Ergebnis nicht vorher klar ist. Das aber schafft Unsicherheit in der Entwicklung und weil sie wirtschaftlich sinnvoll ist, sogar gewollte Unsicherheit. Da ist uns die Softwareentwicklung und die IT näher als die Fertigung in der eigenen Branche. Ein massiver Trend, weswegen auch die Maschinenbauer mit schlanker Softwareentwicklung auseinandersetzen muss, ist, dass immer mehr Funktionen nicht in Hardware, sondern in Software realisiert werden. Eine Maschine, die früher eine große Welle und viele Getriebe hatte, damit sich alles synchron drehte, hat heute viele unabhängige Antriebe mit Frequenzumrichtern, die von Software synchron gehalten werden. Wenn mehr Features in Software realisiert werden, heißt es aber auch, dass Methoden der Softwareentwicklung in den Maschinenbau Einzug erhalten werden. Schauen Sie sich nur mal bei einem gebrauchten PKW das Navi und die Unterhaltungselektronik an und vergleichen Sie dies mit dem, was auf Ihrem Handy heute geht. Hier ist noch ein sehr sichtbares Beispiel, wie die Koordination nicht funktioniert hat. Aus heutiger Sicht hat es schon komisch, wie sehr die Prozesse auseinanderlaufen. Zweitens wurde Software nicht schon immer in so schnellen Zyklen entwickelt. Früher gab es in wichtigen Projekten massive Komplexität, die mit vielen Projektmanagementaufwand und großen Teams abgearbeitet werden musste. Das hat heute noch den Namen Wasserfall oder Stagegate. Das Projekt durchläuft gewisse Phasen dann immer als Ganzes. Aus der großen Unzufriedenheit damals mit Termin und Kostentreue sind andere Methoden entwickelt worden, Software zu entwickeln. Gerade auch die Häufigkeit, mit der Feedback vom Kunden eingeholt wird, hat sich erheblich vergrößert. Dadurch sind Markt oder Kunde und das Projekt nicht so weit auseinandergedriftet, auch wenn das Projekt länger gebraucht hat. Ferner fokussieren sich die Entwicklungsmethodiken mehr darauf, die Abarbeitung der Arbeitspakete zu verbessern und dadurch mehr Werte zu schaffen, als einfach zu planen und dann mehr Plantreue einzufordern. Hier wird teilweise sehr agil die Reihenfolge und Wichtigkeit von Features im laufenden Projekt neu bewertet, aber immer zugunsten von Features, die dem Kunden mehr Nutzen bringen. Man kann hier also sehen, dass die Inhalte unplanbarer werden, aber die Wertschöpfung sich dadurch verbessert und nicht verschlechtert. Im Maschinenbau gilt ja häufig noch der Glaubenssatz, dass wenn ein Projekt nun gut genug aufgeplant wird, jede Abweichung von diesem Plan negativ zu bewerten ist. Die Softwareentwicklung zeigt, dass dem nicht so ist. So sehr, dass mittlerweile deutlich weniger Wert auf detaillierteste Planung gelegt wird, weil diese für die Wertschöpfung unerheblich ist. Auch die Entkopplung der Komponenten untereinander ist ein ganz großes Thema in der Softwareentwicklung. Denn durch diese Entkopplung kann viel schneller in den Subsystemen entwickelt werden, ohne die anderen zu stören. Auch das ist ein Konzept, das sich sehr gut aus der Softwareentwicklung übernehmen lässt. Jede Maschine lässt sich mehr oder weniger integriert bauen. Wenn Sie Ihre Produkte mit gut voneinander entkoppelten Subsystemen aufbauen, dann lassen sich Änderungen schneller umsetzen. Und zuletzt noch ein Konzept. Software wird in Schichten gebaut. Datenbank unten, Kundenschicht oben und dazwischen die Middleware. Sie können eine Software von herunterladbarem Programm zur Webseite mit gleichen Funktionen umbauen, indem Sie nur die Kundenschicht ändern und die beiden anderen darunter konstant lassen. Die IT-affinen Personen unter Ihnen mögen mir diese massive Vereinfachung nachsehen. Mir geht es hier um das Konzept, verschiedene Subsysteme so weit voneinander zu entkoppeln, dass sie unabhängig voneinander entwickelt werden können. Das ermöglicht dann auch sehr Kunden, individuelle Lösungen zu realisieren. In einer frühen Episode hatte ich mal das Beispiel einer Kleintierwaage für Tiermediziner. Gleiches Innenleben wie die Gemüsewaage auf dem Markt, aber ganz andere Anforderungen an die äußere Hülle. Abwasch und desinfizierbar, Datenschnittstelle zum Praxisprogramm. Hier kann das Innenleben erhalten werden und die äußere Form wird auf Ihre Kunden angepasst. Entkopplung bietet Ihnen also große Möglichkeiten auf spezifische Kundengruppen viel intensiver einzugehen, als dies bisher der Fall war. Und nebenbei verkürzen sich auch ihre Zyklen. Das Thema ist groß genug, um es mal in einer eigenen Folge auseinanderzunehmen. Fangen Sie den agilen Kulturwandel für Ihr Unternehmen in Ihrer eigenen IT an. Erstens, schadet eine schlagkräftige IT nicht und zweitens haben Ihre Mitarbeiter hier schon von Scrum und DevOps und ähnlichen Themen gehört. Entweder Sie leben es sogar schon oder Sie hören von draußen immer, wie toll das ist und Sie rennen hier mit Ihrer Initiative offene Türen ein. Gleichzeitig dürfen Sie sich in der Führung damit auseinandersetzen, was es heißt, Business Agility großzuschreiben. Also, wie schaffen Sie es vorzuleben, das, was Sie von anderen verlangen? Dazu gehört eine Kultur des Feedback in kurzen Schleifen, eine Kultur der Reaktionsschnelle auf Entwicklung und eine gewisse Kultur, seine Entscheidung, datenbasiert zu füllen. Generell achten Manager zu sehr auf Ressourceneffizienz und zu wenig auf Flow-Effizienz. Sie bekommen in BWL als Haupt- und Nebenfach beigebracht, dass eine Maschine bestmöglich ausgelastet sein soll, damit die Stückkosten minimal werden und der Gewinn maximiert wird. Das gilt mal als Mehrheitsmeinung in der Fertigung und ist dann durch Lean abgelöst worden mit einer Fokussierung auf den Wertstrom durch die Fabrik und stark ausgelastete Ressourcen bringen Verzögerungen in den Ablauf und stören den Wertstrom. In der Entwicklung war es noch nie richtig, dafür zu sorgen, dass Ressourcen stark genutzt sind. Hier ist es viel wichtiger, dass Ressourcen dann zur Verfügung stehen, wenn die Projekte sie brauchen, damit die Projekte nicht verzögert werden. In der Episode zum Cost of Delay haben wir herausgearbeitet, dass die Kosten durch Verzögerung viel höher sind als die direkten Kosten des Projekts. Hohe Ressourcenauslastung macht keinen Sinn. Und zuletzt gehört zu Business Agility, kleine Projekte zu machen. Ein Projekt wie der Berliner Flughafen, der Stuttgarter Bahnhof oder der Elbphilharmonie mag zwar geeignet sein, den beteiligten Politikern ewigen Ruhm zu geben, sobald sie da mal fertig sind, aber in einer Produktentwicklung, von der die Zukunft der Firma abhängt, ist ein solcher Umgang mit der Zeit schlicht nicht akzeptabel. Ich möchte an dieser Stelle Werbung machen, dass sie sich nicht zu sehr im Denken einschränken. Während es schwierig ist, für etwas die Kosten zu halbieren, oder den Gewinn zu verdoppeln. Eben, weil hier viele Augen drauf schauen und offensichtliche Potenziale schnell genutzt werden, so gilt dies beim Thema Zeit nicht. Viele Manager wissen gar nicht, wie sie es anstellen sollten, einen Vorgang in der halben Zeit abzuschließen. Wenn aber jemand, der sich mit sowas auskennt, der Sache annimmt, dann kommen erstaunliche Fortschritte dabei heraus. Dies liegt daran, dass wir bei allem Druck Zeit meistens nicht gut managen. Dadurch sind hier meist auch noch ganz erhebliche Potenziale. Dass nachher die Umstehenden sagen, das war aber unkonventionell, sagt nicht so viel über die Beschleunigung aus, sondern mehr darüber, wie wenig dieses Wissen im Mainstream verfügbar ist. Hier sind mal zwei Beispiele von Projekten, die verglichen mit dem, was wir für normal halten, massiv beschleunigt wurden und das durch Methoden, die eigentlich nicht unkonventionell sein sollten. Das erste ist eine Prachtstraße in Moskau, die neu geteert wird. Mehrere hundert Meter lang, viele Spuren breit, und das alles an einem Tag. Das Video in den Shownotes ist aufschlussreich. Hier sind die wichtigsten Takeaways. Erstens, es arbeiten genauso viele Thermaschinen wie notwendig, um die Breite der Straße abzudecken. Das ist das Maß an Parallelität, das notwendig ist. Eine Maschine zu wenig und eine Thermaschine müsste die Strecke zweimal fahren und die Baustelle dauerte doppelt so lange. Eine Maschine mehr und sie hätte nichts zu tun. Dies ist also der Engpass. Vor den Thermaschinen eine Armada von LKW, die neuen Teeranschaffen, schaffen. Bloß nicht den Nachschub stocken lassen, damit die Thermaschinen immer arbeiten können. Hier sieht es nach zu vielen LKW aus, weil ja immer welche rumstehen und nichts machen. Aber das ist wichtig, dass da immer LKW sind, damit der Engpass die Thermaschinen durcharbeiten können. Wenn die Teermaschinen vorgefahren sind und eine Asphaltdecke hinterlassen, kommt eine Ganz große Menge an Walzen ins Spiel, die den Asphalt glättet. Auch hier wieder mehr Ressourceneinsatz. So eine Baustelle ist sehr gut kalkulierbar. Man weiß, wie viel Teer eine Teermaschine pro Stunde macht. Und wenn man sie gut versorgt hält, dann kann sie das auch leisten. Also hat man hier ein Projekt, das sehr schnell durchgezogen wurde, aber in der Kernkonzeption nicht zu fragil ist. Ein zweiter Film ist ein Tunnel unter der Autobahn in Holland. Hier wird der Tunnel als Betonkasten neben der Autobahn vorbereitet und dann die Autobahn nur für ein Wochenende aufgegraben, um den Tunnel einzubringen. Auch dieses Video ist in den Show Notes. Auch hier gibt es eine wichtige Lektion vom kritischen Pfad, Dinge wegzuhalten. Der Tunnel ist komplett vormontiert und wird auf Schienen an seinen Platz gebracht. Einen Tag nachdem die Autobahn aufgegraben wurde und einen Tag später war der Tunnel vergraben, die Teerdecke wiederhergestellt und die Autobahn wieder freigegeben. Welche Möglichkeiten haben Sie in Ihren Projekten, den kritischen Pfad zu entlasten und schon mal Dinge vorzubereiten, die sonst Zeit kosten? Ich kenne zum Beispiel mehr als einen Einkauf, der gerne mit fertigen Zeichnungen zum Lieferanten gehen will, weil er dann die meiste Macht beim Preise verhandelt hat. Das kostet aber Projektzeit. Würde er früher verhandeln? kann ein pfiffiger Lieferant dann für jede Änderung, die noch beim Ausdetailieren der Zeichnung kommt, den Preis anpassen und der Preis endet dann im Endeffekt höher. Nur, wo ist hier das globale Optimum? Der Einkauf setzt hier einfach Zeit des Projektes ein, um sein Silo-Ziel, die geringen Stückkosten, zu erreichen. Ich selber habe in meiner eigenen Geschichte Lieferanten von Anlagenbaukomponenten gehabt, die wir spezifisch für die Anlagen gekauft haben, die wir gebaut haben und diese Komponenten mussten auch noch konfiguriert werden. Wir hatten da regelmäßig acht bis zwölf Wochen Lieferzeit auf den Komponenten, was uns immer wieder zu Problemen bei unseren Aufträgen geführt hat. Also habe ich damals den Lieferanten vorgegeben, dass wir in Zukunft in zwei Wochen nach Bestellung beliefert werden wollen. Wir haben das mit mehreren Lieferanten geschafft, mit jedem gab es ein individuelles Vorgehen und für jeden dieser Lieferanten haben auch wir Änderungen bei uns in unseren Prozessen gemacht, damit es denen leichter fällt. Warum zwei und nicht sechs Wochen? Von acht auf sechs Wochen? Da wäre die Versuchung groß gewesen, das mit mehr Druck und mehr Managerfingern im Prozess zu lösen. Das hätte ein paar Male geklappt und danach nicht mehr. Für zwei Wochen mussten wir uns die Prozesse hüben wie drüben anschauen und aufräumen. Es war immer Arbeit auf beiden Seiten, aber das Ergebnis war dann auch, dass die zwei Wochen zuverlässig funktioniert haben. Kostensteigerung? Keine. Bei keinem der Lieferanten, das war Bedingung. Ich habe an anderer Stelle schon mal eine Episode zu großen und kleinen Zielen gemacht. Mein Fazit damals war, dass ich große Ziele bevorzuge. Faktor 5 statt 5%. Weil sie, um das zu erreichen, anders denken müssen und das Problem grundsätzlich hinterfragen. Und... Häufig geht es auch, nur nicht, wenn man nicht nachdenkt. Jedes Jahr 5% bringt einen eigentlich auch ans Ziel, oder könnte es. Aber da ist die Versuchung zu groß, jedes Jahr nur den Druck zu erhöhen und nicht das System zu verbessern. Das Ergebnis ist, dass die 5% dann doch nicht erreicht werden, zumindest nicht jedes Jahr, und keiner mehr zufrieden ist. Oder das Ergebnis ist, dass mögliche Verbesserungen nicht wahrgenommen werden, um nächstes Jahr noch Luft zu haben. Auch nicht gut. Seien Sie mutig. Meist geht mehr, als Sie denken, aber eben nur, wenn Sie strukturell aufräumen und lernen, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Probleme zu lösen. Und darum geht es hier bei Smart Entwickeln. Wir wollen die Produktentwicklung im Maschinenbau von der Wertschöpfung her neu denken und mit allen Methoden, die uns voranbringen, die richtigen Produkte für die richtigen Kunden schnell auf den Markt bringen. In diesem Sinne haben Sie eine erfolgreiche Woche. Ihr